Hey Leute! Habt ihr schon abonniert? Nein? Tut es! Boah, Link, Bro, entspann dich! Also, die, ich denke meine Leute sind gerade erst in, ins Video reingestolpert. Ähm, ja, wir kommen auf jeden Fall zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ähm, Link ist ein bisschen äh, aggressiv, weil Zelda jetzt weg ist und der sein erstes Date nicht vollendig, äh, äh, ...erleben konnte. Hey, hey, weg mit dir! Ja, und, ähm, jetzt wurde von einem kleinen Geistlein, was wir schon in unseren Träumen kennengelernt haben hingeführt Und da kann durch die Wände und anscheinend Wände auch zerstören. Jetzt ist hier frei und jetzt schauen wir mal was sich dort innen befindet Statue der Göttin Ist es das was ich denke was es ist? Das Master dort Ich habe dich erwartet, dich, den von meiner Schöpferin auserwählten. Pfei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Mike. Geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben ist nicht verloren. Zelda retten. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Klar doch! Ich kann es immer noch nicht fassen. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir dem Gebieter des Schwertes folgen. Siehe es nun heraus und strecke es himmelswert. Himmelwärts. Oh Gott will ich, dass sie mir folgt? Naja, vielleicht ist sie ja hilfreich. Mir bleibt sowieso nichts anderes übrig, wenn ich selber retten möchte. Oder? Ich habe doch keinen Block. Ciao. Geht das wirklich? Als <lacht> ob. Ja, aber es passiert ja nichts, oder? Nee, okay, komm. Natürlich, wir wollen Zelda retten. Wir hauen nicht einfach ab wie ein Feigling. Nein, wir nehmen die große Konsequenz und die große Verantwortung auf unsere Last, auf unsere Schulter. Ja! Hä? Ausrichten. Hä? Ja. Ja! das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Krass. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Oh Gott. Mike! Oh oh, er hat uns erwischt. Kann es denn sein, dass du es bist, Mike? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des heiligen Schwertes betreten wird. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Oh oh, nicht, dass ein Gedächtnis gleich gelöscht wird, das ist nicht gut. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling, in dieser Gestalt am heiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen, das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht, nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Dass ich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllt. Okay. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führender Schwert. Beinahe noch ein Kind wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Uran empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Er wählt von der Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Klingt das Schicksals, Kind des Schicksals, er wählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, Überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. Ich? Ach, für Zelda? In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden. Und die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, muss du das Wolkenmeer überqueren, muss hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Weil es ja auch niemanden erlaubt wurde. Aber ich erlaube es dir jetzt, Link. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du, du, du, du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Was eine krasse Story. <lacht> ja. Und nun? Fängt er an zu leuchten. Oh, eine Tafel. <lacht> Ein Secret. Lass also mal kurz ins Inventar gehen. Ah, guck mal hier. Synchronisieren. Was haben wir denn hier? Paraschal. Zelda gab dir diesen selbstgemachten Schal. Drücke im freien Fall zR halt um seinen Zum Boden zu geleiten. Ja. Wir haben jetzt ein neues Schwert. damit ist das Schwert der Göttin. Ein Schwert, das aus dem Podest der Göttin gezogen wurde. Heiliges Licht umhüllt es. Okay. Und was ist das hier? Smark tafel. Diese uralte tafel öffnet dir den Weg zum Waldreich von Firon. Firon? Okay. Ein Stück hätten wir. Wie viele gibt es denn? Vier? Könnte hinhauen. Gebieter, Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolke mehr verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an der Stelle geöffnet, so dass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke unten, um mich zu rufen. Ich werde dich doch bestimmt nicht nerven. Mike, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Pfeis Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt! Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Mike. Hä? Ja, es ist ja voll tiefenentspannt, dass äh, Zelda auf jeden Fall nächsten Morgen noch retten, äh, finden wird. Und jetzt? Oh mein Gott, sie lebt noch! Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben. Schon ein kleiner Hole, aber okay. Niemand weiß, welche Prüfungen das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Mike. Ich werde es schaffen. Das klingt schwierig. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich werde das schaffen. Oh. Ich will dir glauben. Hab Dank, Mike. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Mike. Da du die zeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten, du ziehst es morgen gleich an. Erst morgen? Naja, okay. Ich muss mich ja auch nochmal ausruhen. Schick, schick. Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Mike. Ich finde auch. Pass auf dich auf. Vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Kannst du mich dort finden. Ich bitte dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Wir werden sie finden. Darf kannst du Spucke nehmen. Oder Leute? Fangen wir an mit der Suche. Aber jetzt kann ich schlafen. Gute Nacht. Gar nicht. <lacht> Man kann jetzt wirklich schlafen? Warte, echt? Das war nur ein Joke. Bis morgens. Ha, gute Nacht, Leute. <lacht> ah. Oh, der Typ ist weg. Nein, ich will mit ihm reden. Habe ich mir selbst vergangen. Egal, hol ich mir noch ein paar. Ähm, nichts Brauchbares. Schade. So geht das Spiel richtig los, Leute. Mike. Gruß schon wieder. Was gibt's denn, Bro? Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir aus auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Mit R kann ich ein neues Menü öffnen. Das ist eine Abenteuertasche. Daran kannst du bis zu vier Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazaar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild und ein Herztrank werden dich auf deiner Reise besonders nützen, nützlich erweisen können. Mike, ich glaube ganz fest daran, dass du seine finden wirst. Danke, Gruß, dass du Hoffnung in mich reinsteckst. Wir werden das schaffen, oder? Hey! Wie du, wie du bist als einziger mit guten Noten belohnt worden? Das ist ja wirklich nicht so halten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bardo nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Und an all dem bist ganz allein du schuld. Du ganz allein. Was wäre passiert, hätte Bardo das gewonnen? Hm. Was wäre dann passiert? Oder oh, da kann ich rein? Boah, ist aber echt eng hier, ne? Bäh. <lacht> das war das umstoßen hier. Können wir mich hinsetzen? Da. Cool. Gibt's nichts? Gar nichts? Was soll möchte schlafen? Ich kann hier ich kann einfach in das Bett von dem schlafen? Nein. Nee, also komm, sowas will ich jetzt nicht machen. Grußzimmer. Unser Nachbar. Gucken mal, was er so hat. Ja, geht okay, darf ich nicht. Ich wollte es trotzdem mal ausprobiert haben, ne? Warum liegt hier so ein Kissen rum? Ne, ich will nicht schlafen. Oh. <lacht> yeah! Die armen Pflanzen die haben nichts getan und also trotzdem bringe ich sie um. Okay, so brutal ist auch nicht. Okay, und bevor wir jetzt weitergehen, gibt es doch irgendwo einen Ort, wo wir noch nicht waren? Wie zum Beispiel? Bardo! Wir können einfach rein? Oh eine gute Idee ist. Das war auf jeden Fall keine gute Idee. Ähm. Was hat er denn so für ein Zimmer? Sehe ich das richtig? Ein Punching Bag mit unserem Gesicht drauf? Hä? Ich kann das Schwert nicht rausholen. Okay, macht irgendwie Sinn, aber. Was soll das, Bardo? <lacht> Sein Pilz, ein Gemälde von sich selbst. wie warum einfach umgekippt. Kann ich hier eine Hante? Reden. Okay, komm, wir reden mit ihm. <lacht> Zelda, daran bist ganz allein du schuld. Du hast ja auch gewonnen, ohne überhaupt richtig fliegen zu können. Irgendwie hat er da recht. Dann ist es wohl an mir, Zelda aus ihrer misslichen Lage zu retten. Warte nur. <lacht> meinst. Ich rempel kurz gegen alles an. Oh, hier kann noch was anrempeln. Nee, schade. Äh, war war gerade in der Textur drin? Ich war doch gerade in der Textur drin, oder? Da schon wieder? Hm. Sieht zumindest ein bisschen danach raus, keine Ahnung. Naja. Ich bin auf jeden Fall top munter und bin bereit Zelda nun zu retten. Da äh, gibt es überall noch... Äh, Zimmer. Ja, komm, keine Lust über um dich zu sein. Komm, ist bestimmt nichts Wichtiges dabei. Vielleicht ein paar Rubine, ja. ist mir egal. Mike, endlich bist du in der Oberstufe. Siehst gut aus in der Uniform. Aber es ist unpassend, so zu reden, nachdem Zelda verschwunden ist. Stimmt, er hat das gleiche Gewand aber in Gelb. Ist er vielleicht der Gelbe Link Aus den, aus späteren Teilen? Wer weiß. Ihr beide war wart schon als kleine Kinder befreundet. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlen musst. Aber ihr geht es sicher gut. Du musst nur fest dran glauben und sie wird nach Hause kommen. That's not how it works. Aber okay. Egal. Raus da. Und fangen wir unser Abenteuer nun endlich an. Keine Lust auf ständige, ständige Texte. Sonst was. Fangen. Erstmal... Na gut, Speicher kommt später. Komm, egal. du. Ja. Oh, hi. Mike, ich habe gehört, dass du selten unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über das Erdland? Das ist übrigens ein interessantes Schwert. Aber einen Schild brauchst du auch. Nimm den hier. Das ein Holzschild halten. Er ja, ist leicht zu handhaben, hält aber nicht viel aus und brennt leicht. Immerhin, ein, ein Schild ist ein Schild. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben, hält aber nicht viel aus. Außerdem kann er Feuer fangen. Ja, das haben wir gerade gelesen. Wenn dein Schild zerstört wird, kannst du dir im Bazaar einen neuen kaufen. Wo ist er überhaupt? Du kannst den Schild ausrüsten, in dem du er gedrückt hältst. Den gewünschten Schild auswählst und er wieder loslässt. Wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Schild umgehst, frag am besten den Schwertmeister in der Übungshalle. Er kann es dir sicher beibringen. Oh! Fein möchte mit uns reden. Was gibt's denn? Du hast mich gerufen, Gebieter! Nein. Ich will doch nichts. Und jetzt war hier die r tasche Ah! Okay. Okay, cool, das ist cool. Okay, nee, nee, brauche ich gar nicht. Ich weiß, wie es funktioniert. Alles klar. Haben wir gerade gesehen, wie es funktioniert. Alles klar. Seht ihr das da oben auch? Da fliegt da irgendein Gebäude. »Die Beta, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind. Solltest du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein?« ich empfehle dir, im örtlichen Bazaar einen Schild oder einen Herzdrang zu erwerben. Boah, wie oft noch Spiel! Ich bin keine Pusche. Ich geh das auch so hin. Da fliegt einfach jemand. Ich will mit zu dem hin. Ich will mit dem Typen reden, der da rumfliegt. Komm ich überhaupt hin? Kann ich dem pfeifen? Oh, er kommt runter, er kommt runter, oder? Ja! Hey! Warte auf mich! Ich muss irgendwie seine Glocke läuten können, aber das kann ich nicht. Zumindest noch nicht. Ja, rissen wir überall da aus, ne? Warum nicht? Ähm, waren wir schon überall drin? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke mich mal noch ein bisschen um, wenn das okay ist. Weil, äh, ich glaube nicht, dass wir schon überall waren. Hm? Hm, hm, hm. Dumm, dumm. Okay. Interessantes Haus hier. Aber hier gibt es nichts, oder? Kann ich hier einfach reingucken? Nee, hey, was ist das für ein Haus? Wenn das nichts bringt? Kann ich irgendwas machen hier? Komm, Link schmink dich, keine Ahnung. Oder. Hier haben wir was drin? Auch nichts. Okay, keine Ahnung, manche Häuser. Einfach nur da, um da zu sein, ja gut. Egal. Ähm, ich möchte mich trotzdem ein bisschen umschauen. Einmal zeigen und dann nie wieder, würde ich so sagen, ne? Ich zeige einmal jedes Haus, wenn es geht, und danach brauchen wir es auch nicht mehr zeigen. Was sind das für fliegende Blumen? Oder hängen die hier? so hängen die hier dran? Achso, die hängen da. Oh, sieht cool aus. Da, da, da, da, da, Hey, hey, hey! Komm her! Nein! Ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht, der kommt nicht runter. Ich glaube, da können wir noch gar nicht lang. Oh, was ist denn hier? Das sieht aus der könnte das ein Bazar sein, oder? Bazar. Gucken wir uns doch mal um. Wenn du müde bist, dann leg dich eine Runde schlafen. Du kannst dich überall dort ausruhen, wo du dein Bett findest. Und glaub mir, du wirst dich wundern, der Unterschied zwischen Tag und Nacht im Wolkenhaut ist größer, als du denkst. Also leg dich schlafen und sieh dir den Wolkenhaut bei Nacht an, wenn du ein paar interessante Dinge erleben willst. Ich werde das jetzt noch nicht machen, aber ich weiß, dass man später, nachdem man gereist ist, auch wieder nach oben kommt zum Wolkenhaut oder zum Wolkenheim, wo wir sind. Ähm, Schreibt mir am besten mal in die Kommentare. Wenn ich das machen soll, also ob ich das machen soll, wenn ja, an welchen Stellen ich mich mal rumtreiben soll in der Nacht. Vielleicht finde ich irgendwo Herzzeit oder so. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren. Ja, ähm, das wäre sehr, hilfreich. Weil ich will schon versuchen, 100% zu machen. Ich, das ist keine Versprechen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Du bist jetzt ein vollwertiger Anwärter auf den Ritterposten. Gratulation. Aber ich bin sicher, es gibt noch viele Dinge, über die du nicht Bescheid weißt, wie ich Solltest du Probleme haben, du stehst noch rechts und rufe Hilfe auf. Das ist so etwas wie eine Grundregel. Ja, ja, alles klar. Hm. Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar, schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Cool. Wie macht ihr irgendwas? Was? Ich, oh mein Gott, ich kann das bewegen. Oh Gott, ich werde mich da verlassen, aber... Die merkt davon nichts? Jetzt ab. Aber auch nicht so viel. Schade, na komm. <lacht> Wollen wir kein Schabernack treiben? Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Sieht schön aus, ja, ja. Oh, hallo! Hey, willkommen in der Werkstatt! Ich kann dir deine items verbessern und deinen Schild reparieren. Also, was soll ich denn die Schrauben ansetzen? Äh, no. Geht nichts. <lacht> Wenn du nichts für mich zu tun hast, dann quatsch mich gefälligst nicht an! Wow, erst war das sympathisch und jetzt ist er wieder unsympathisch. Wie geht das hin? Du schraubst du nicht mal? Na ja, komm. Oh, Secret. Gebieter Mike. Diese Schatztruhe hat die Göttin 1 für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Okay. Leider habe ich keine Daten darüber, wie man sie öffnen kann. Schade. Moment. Aber wenn sie extra nur für mich hier ist? Vielleicht. Na, ah, schade. Ne, ich dachte. Ne, okay. Das ist für später. Herzzahl vermutlich, aber keine Ahnung. Leute, wir sind einfach hinter. Hm? WR301B Trapo Hi, was bist du? Sieht süß aus irgendwie. Hat was. Na egal, ähm... Na, da ist noch jemand. Hallo. Hi. Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern. Gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du das Lager nutzen? Na, ja, eigentlich nicht so. Ah, soll mir recht sein. Aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du aber was zu hast, ja. Okay. <lacht> Interessiert euch alles mit meinem neuen Ausgezeichnete Wahl! Damit könnt ihr gegen den Schallgriff hervorragend abwehren! so, nein, mich nicht. <lacht> ja, das macht doch ja nichts weiter her. Ja. Schaut euch doch einfach weiter um, ja. <lacht> oh. Oh. Oh. <lacht> Ich finde den Typen lustig. Ihr befolgt. Ah, ein guter Welch ich freue die Überraschung. Komm, tretet näher. In diesem leitenden Laden findet ihr alles, was das Abenteuer herz bitte her. Wer habt den Blick auf mein sagenhaftes und umfangreiches Angebot? Wenn ihr noch Fragen bezüglich des Einkaufens habt, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Äh. Nein, nein, ich wollte nicht! Ja, erstmal mal das und das und das! Ja komm, egal. Dekonüsse, Pfeile, Bomben, Bomben! Oder ein Schild. Ne, brauch nichts. Sorry. Oh, der Arme. Keine Kunden ja, ja. Willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirst, wirkt ein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, fühlt sich dein Herz wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst auch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollst auf jeden Fall immer einen dieser Tränke beide tragen. Du hast ja gar keine Klar-. Klar-. Kla Kla Kla Kla Flasche. Keine leere Flasche bei dir. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du Flasche hast in die du die füllen kannst mm. aber weil du es bist schenke ich dir eine mein hübscher neben unseren tränken kannst du auch allerhand andere dinge in die flasche füllen also passt mir ja gar gut drauf auf yay eine flasche halten mit verschiedene drin darin auf okay mm. ich gehe die flasche gleich in deine abenteuertasche drücke R. Mm. okay kann ich die ausrüsten Zack. Ha. Ha. Ja, filmen wir mal was auf, was ist denn das hier alles? Ich stelle jetzt mal, das ist Ausdauer, das ist Leben, das ist beides. Ähm, stimmt, Ausdauer seht ihr ja noch gar nicht, ganz oben links, weil ich ihr das. Ähm, gibt es Ausdauer, aber, ähm, ja. weiß nicht, wann die nötig wird, keine Ahnung, was die beiden sind und dann gibt gibt's noch den Typen hier äh, gern Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich den hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Äh, es einen Trank, wenn du, den du verfeinern haben möchtest, ne? Okay. Interessant. Haben wir noch jemanden? Ich brauche keinen Trank. Erstmal nicht. Ich glaube, ich gehe noch unten hey. oh, oh, oh, was ist denn das? Was sehen meine Augen? Junge Fremder, ich sehe vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Er ist voller Gefahren, steil und mit Hindernissen gerade zu übersät. Junge Freund, Solltest du dein Ziel hier aus den Augen verlieren? Blicke ich für dich in die Zukunft, denn ich bin ein wahrhaftiger, Ehrener... Äh, Wahrsager. Ha. Vertraue meinen sanften Augen. Lausche meiner klaren Stimme. Dann droht dir keine Gefahr. Komm wieder zu mir, junger Freund. Äh, Machst mir ein bisschen Angst. Ich glaube, ich gehe einfach wieder. <lacht> hinauf, Ne? Oh Gott, wir haben jetzt sehr viel Zeit dafür verwendet, uns in den Basan zu schauen. Und wo sind wir jetzt? Na egal. Ich würde sagen, Abenteuer ruft. Wir suchen das Abenteuer. Da hinten leuchtet's. Da wollen wir runterspringen. Und zur ersten Welt gelangen. Denke ich mal. Ja. Oh, Miets, Mietz, Miets, Miets, Miets, Miets, Miets. Miets, Mietz, Mietz, Miets, Mits Miets. Willst du ein bisschen baden gehen? Es schwimmt. Süß. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob wir überhaupt schwimmen können. Ich probiere das einfach mal aus. Weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Können wir schwimmen? Wir können schwimmen. Okay. Ja, gut zu wissen. Dass er nicht direkt ersäuft und ein Herz verliert. Nein, wir können tatsächlich schwimmen. Gut. Oh, da hinten ist es. Oh Gott, ich dachte, das wäre direkt hier. Nee, es ist erst dort hinten. Dam, dam, dam, dam, dam. Na, keine Ausdauer verlieren. Oder? Warte, doch. Hm. Okay, egal. Ähm... Okay. Springen wir! Check Hä? Okay, keine Ahnung. Ähm, springen wir hier runter! Nice! Da kommt der Vogel. Und nun... ...wollen wir uns nach unten begeben! Hinab! Hinab! Aber nicht zu nah hinab! In der falschen Richtung! Runter da! In ein neues Land! Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Oh, oder ich, ich schrei ehrlich! Äh Eben ist es egal! Mit pura Eleganz, wie er da Krass! Ich habe schon einige gesehen. Oh! Oh. da hätte es uns wehgetan. Gebieter Mike, dies ist das Erdland, über das im Wolken hat so viele Legenden kursieren. Und das hier, man nennt diesen Ort den Siegelhain. Aha. Siegelhain, einfach nur eine Spirale nach unten? Ja. Anscheinend. Das ist nicht wirklich groß. Nun denn, Gebieter, pass gut auf dich auf. Kein Ding, Fall. Ich werde definitiv auf mich aufpassen. Ich hoffe, ihr passt auch auf euch auf. Denn mit dieser Statue kann ich nicht reden. Aber vielleicht kann ich ja mit dir reden, wenn ich. Ja. Den dir gebe. Oh, okay. Ich dachte, ich dachte wirklich, das würde funktionieren. Kann ich nicht speichern? Äh. Naja. Folge ist vorbei. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Bye. The Legend of Zelda